Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Quest. Wir haben schon lange nicht mehr weitergespielt, jetzt ist es endlich wieder Zeit dazu. Und ja, ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt, weil ich irgendwann die Lust ein bisschen dann verloren habe, muss ich zugeben. Deswegen ging es auch lange nicht weiter. Und allgemein ging es ein bisschen langsamer hier zu und her, weil ich einige Probleme hatte. Erstens mit meinem PS-Account, deswegen kam auch nichts mehr großartig da. Ähm, Nehmen wir die mal kurz an. Und ich war nicht wirklich zu Hause oder hatte keine Zeit wirklich aufzunehmen. Und auch nicht zu streamen übrigens. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal hinkriege bald. Wahrscheinlich habe ich schon lange... Was soll denn das? Ich glaube, die haben mal neue Missionen hinzugemacht, so wie es aussieht. Weil einiges davon habe ich schon lange erledigt. Aber ich nehme das einfach mal an, würde ich sagen. Es ist ja schließlich kostenlos und Punkte gibt, also ist alles gut. Nein, das war falsch. Die können wir gleich nochmal annehmen. Und noch einmal. Jetzt soll es hier unten irgendwo wieder stehen. Wo ist Forschung? Forschung? Hier. Bodenteam. Gibt es keine Bodenforschung mehr? Nein, gut, also mit 1000 hören sie auf. Äh, ich glaube nicht, dass ich die irgendwann mal richtig durchmachen werde, aber hey, es gibt sie... Geisterforschung und Stahlforschung. So, haben wir das auch mal gelegt. Ähm, Wieso ich nicht mehr weitergemacht habe, irgendwann war einfach mal fertig. Ich habe mehr als genug Level gesammelt. Ihr werdet das gleich sehen bei meinem Main-Team. Den Rest können wir wieder mal verkaufen. Übrigens, das habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Yeah, wow! In der Hoffnung, dass ich mal ein neues Zeug freikriege. dann. Ähm. Wie ihr seht hier, mein Team ist um einiges stärker geworden. Ich muss ganz kurz noch was gucken gehen übrigens. Und zwar indem wir hier auf das Album gehen. Ja, ich habe einige neue Spiele drauf. Ähm, die sind ein bisschen älter, die Screenshots sondern tatsächlich. Ich habe unterdessen einige recht starke Pokémon bekommen. Einfach nur das Random. Ein Shiny Enton. Enton ist einfach scheiße auf das Shiny, deswegen ist sie weg. Äh, Nidoking recht stark. Hier habe ich einen Streustein. Das war eines der Spezialsteine, die ich dann wieder verkauft habe, weil ich das nicht wirklich mag, weil die Angriffsstärke geht runter. Äh, Solidaritätsstein sagt positive Effekte fürs Team wären plus 25%. Ich habe keine positiven Effekte, das heißt, der ist auch wieder weg. Und der Haltbarkeitsstein sorgt dafür, dass negative und positive Effekte länger halten. War auch nicht so optimal. Und da war mal mein stärkeres Team. Ich fand das irgendwie ein cooles Bild. Keine Ahnung. Simsler, der recht gepusht wurde. Und mein, mein alter Simsler ersetzt hat tatsächlich. Weil das Potenzial einfach höher war. Und schlussendlich das Taubos, das, wenn ich's pushe, <lacht> extrem hochkommt. Ah ja, und hier der Wiederholungsschein, erzählt auch. Er, holt, er wiederholt den Angriff und gibt einen Attackenregenerationszeit, allerdings ein Plus, was nicht so gut ist. Weswegen ich noch nicht weiß, ob ich mit dem wieder wirklich spielen werde. Ähm, als erstes würde ich jetzt gerne zuerst mal meine P-Amulette abräumen. Mein Team zusammenstellen dann gleich. Die weg. Dann gehen wir zu Nidoking, danach noch Tour Talk. Ja, mal gucken, Pokémon Let's Go kommt ja auch bald raus. Das ist jetzt noch knapp zwei Monate, glaube ich. Äh, Wäre cool, wenn das dann auch was wird. Ich bin da noch nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Ist immer ein bisschen schwierig mit diesem Titel. Also, äh, ich habe Flug-Pokémon, da pushe ich doch mal meinen Taubos. Oder hat denn Attacke, die kacke ist? Er hat sicher noch Windstoß. Ja, hat er. Doch, Windstoß wird ausgewählt. Sehr gut. Gucken wir mal, mit was Windstoß Wahrscheinlich Heuler. Nein, hoffentlich nicht. Bitte nicht. lebenstelle Okay. Komm, zeig mal. 56, 7. Ist hm. okay. gut. Cool. dann würde ich gerne Simsala pushen mit Aber. Wie ihr seht, Simsala von sicher aus schon recht stark. Da hat Barriere drauf, ne? Lichtschild. Ja, ich würde gerne Lichtschild überschreiben. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich die Pokémon nicht äh, entwickle, lohnt es sich nicht wirklich, die Attacken drin zu behalten. Ja, habe ich mir noch fast gedacht, dass das spukbar sein wird. Dann würde ich gerne doch mal kurz angucken. Ah, der hat immer noch seinen Wasserring, der ist kacke. Ein Fleckmon, ein zweites Fleckmon und so und so. 60% ist fast ein bisschen mager. Komm, wir riskieren wir es mal. Und zwar bitte Wasserring ersetzen. Wir probieren es mal, mal gucken, was passiert. Oh, geil, Surfer. Jawohl. Das ist eine relativ starke Attacke. Ziel erreicht, das wollte ich haben. Normalerweise passiert das nicht, wenn ich... Doch, jetzt passt gut. Äh, wenn ich schwächere Pokémon habe. So, und jetzt müssen wir ganz kurz auf die Mission gehen. Ich weiß, wir sind schon ein bisschen länger dran, jetzt schon wieder für nur das Intro eigentlich. Ähm, das haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir machen hier weiter. Hier sind Gestein-Pokémon von Vorteil, die habe ich halt nicht. Also müssen wir auf Brute Force gehen. Einfach rein, was hilft. Wenn gestein Bonus-Tipp gibt, weiß ich nicht, was uns erwartet, aber ich glaube, Tau-Boss ist uns da eher im Weg. Ich würde da natürlich Akani mitnehmen oder Polygon. Ich habe jetzt ein relativ gutes Polygon. Ähm ich guck mal ganz kurz, was für Attacken Polygon nochmal drauf hat. Der kann je nachdem ganz gut sein. Der ist nicht so gut. dann nehme ich Akani mit, oder? 6,54, 6,21, wir nehmen Akani mit. Und pushen jetzt alle drei hoch, indem ich mal bei Nidoking zuerst verteile. Nidoking kriegt die stärksten Steine. Dann würde ich gerne, das ist ein Eisenschweif, einmal die Range erhöhen und nochmal die Range erhöhen. Ja, wir machen das so. Als nächstes kriege ich Turtok den Push, weil Arkani hat das höchste Level, da ist es dann nicht so schlimm. Und zwar würde ich gerne die Surfer-Reichweite erhöhen und Blubber soll eigentlich auch eine bessere Reichweite haben. Blubstrahl, ne? Ne, Blubber sogar noch. Okay, äh, kann sein, dass Arkani jetzt ein bisschen leidet halt leider, aber damit muss man leben. Klatschen wir rein, weg. Wir können einmal, das müssen Feuersturm sein, Flammendraht ist auch okay. So, dann ist das Flammenwurf und Flammenrad. Sehr gut. Äh, damit haben wir ein Team, das etwa auf. Komm, ich will keinen... Gern... Hallo? Ah, jetzt. Okay. Irgendwie hat sich da gerade was aufgehängt. Ist okay. 10.500 Punkte. Ich hätte jetzt etwas um 9.000 erwartet. 10.500 ist natürlich gut. Und damit haben wir ein Team von über 10.000 Punkten aufgestellt. Oh, stimmt. Bingo. Nidoking hat ein Bingo. Ich glaube, alle haben ein Bingo sogar. Kurz gucken gehen nochmal. Äh, das seht ihr jetzt hier links dann. Äh, hier hat es zum Beispiel Totogott ein Bingo, weil hier unten. Gibt einfach nochmal einen kleinen Push auf seine Werte zusätzlich. Ähm, spätestens wenn sie dann Level irgendwas haben, dann sind die eh alle voll. Also dann hat jedes drei Pokémon, äh, jedes drei Bingo drin. Aber das ist okay. Äh, ich würde gerne selber spielen. Okay, hier hätte ich Totok eher zu Hause gelassen als Taubos, muss ich sagen. Habe ich ja nicht gewusst. Aber ist okay, wir probieren es mal so, wie es ist. Das Team ist ja relativ stark, vielleicht kriegen wir den Boss sogar. Wollen wir kaputt machen. Es gibt sogar eine Mission, äh, glaube ich, dass wir ein paar Gegenstände kaputt machen müssen vom Inventar. Also von der von der Welt. Oder so. Keine Ahnung. Irgendwas gab es da. Cool. War jetzt nicht wirklich effektiv. Ich wollte nochmal gucken, wie es aussieht. Ah ja, Flammenwurf geht ja so eine Ewigkeit. Da muss man mega gucken, wie man das macht. Dass der Gegner nicht einfach wegdasht und dann hat man eine leere Attacke. Das wäre ziemlich scheiße. Okay, wir kriegen mega viele Bären. Ich habe einige Items, ich zeige das nachher kurz, ähm, neu gekauft mit diesen Tickets. Und weil ich genug Missionen immer gemacht habe, haben wir jetzt äh, 60 statt 50 Tickets pro Tag. Ich weiß nicht mal, ob das noch im Video war, ehrlich ich gesagt. Das meine ich jetzt eben mit, wir machen mal Flammenrad. Das meine ich jetzt eben mit und dann ist die Attacke eigentlich im Leeren. Das ist okay. Ich war kurz, bis die da sind. Und dann haben wir die halt mit Range-Attacks. Okay, der ist weg. Wir müssen ein bisschen aufpassen halt ab und zu. Okay, Defense Down. Wir rennen mal kurz weg nochmal. Akani kommt gleich wieder. Flammenwurf, wir warten. Nichts machen sonst, weil sonst der er automatisch weg. Das macht recht viel Damage. Das hat gut funktioniert. Und ein Mystery Stein. Mal gucken, was da rauskommt. Nix. Okay. Ein Kraftschein, der relativ stark ist. Okay. Damit kann ich leben. Es gibt wohl gefährliche Pokémon, die sich, um, die sich und alles in der Umgebung verletzen können. Okay. Ähm... Soll ich Turtok... Ich, ich lasse Turtok mal drin noch. Nidoking muss ich behalten. Mein Boden ist, glaube ich, effektiv gegen Gift. Wenn ich es richtig habe. Ich bin gerade überlegen, ob ich Turtok auswechsle vielleicht. Aber Simsala kann, glaube ich, auch nicht viel anrichten mit Psycho. Ich lasse das mal so, weil Turtok ist das schwächste Pokémon, das ich habe, sowieso noch. Und da kann trotzdem recht gut kämpfen. Also wir lassen das mal so. Jetzt kommen wir ziemlich auf ein identisches Niveau, das wir selbst auch haben jetzt mit den gegnerischen Leveln. Also gucken wir mal, was uns da erwarten kann. Ach, das wird lustig. Klatschen klingt so lustig. Komm, komm, komm. Nein, das war der falsche. So. Und ja, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, ein bisschen weiter zu leveln, weil das Problem ist, es kam einfach, es passiert nichts mehr, wenn man äh, nicht weitermachen kann. Und die Level steigen auch nicht allzu schnell, wenn man so schwache Gegner hat, in Anführungszeichen, von den Leveln her. Weil wenn ich auf 10.000 Punkte komme und der Gegner hat noch knappe 7.000 vom Level her, dann ist das einfach zu schwach. gibt auch sel dementsprechend weniger EP natürlich. Tja, ist das Kokuna, hält sich gut. Das Kokuna hält sich echt verdammt gut, verdammt. Geht's? Irgendwas klappt da nicht so ganz. Doch, die hauen selber, was passiert nicht viel. Ich zünde den noch kurz ein bisschen an, wenn es geht. Oder war der Plan auf jeden Fall? So, und jetzt verbrennen wir den mal ein bisschen. Oder auch nicht, weil er wegdoucht. Das ist genau das, was ich meinte. Tja, Skokuna ist, cool, ist mega gut eigentlich. Hier. Voll unfair. Aber jetzt ist er tot, jetzt hat er drei gegen einen. ich glaube, das sollte ein Ruckzuckieb darstellen. Und ein Giflo ist der Boss, okay. Äh, da hätte ich doch Taboss mitnehmen sollen nicht äh, Turtok. Ich habe es mir noch überlegt, dass ich es vielleicht wechseln soll, ja. Aber ist egal. Wir probieren das mal, wenn es nicht klappt, wissen wir jetzt, was ich tun muss. Ich muss es da halt mit Surfern so trotzdem spielen wegen dem Damage. Auch wenn es nicht so viel macht. Weil eben hin können sie kein H2O-Absorber und so Zeugs. Oh, es reicht gerade von der Range, ja. Body Slam. Also Body Check, sorry. Nicht Body Slam. Ist ein Unterschied. Na, ah, ist wieder zu weit weg. Was? Nidoking ist tot. Uh. Was ist ein Solarstrahl? Ich glaube, das war ein Solarstrahl. Äh, wir lassen wie immer zurück, wenn ich verliere, weil ich es nicht verdient habe. Und Turtok muss aus dem Team aus dem Fall für Tauboss. Oder Porygon. Porygon kann auch eine Feuertacke. Und die können wir recht gut pushen. Polygon könnte sogar noch besser sein, habe ich das Gefühl. Weil ich eine Attacke einfach mega overpowern kann. Ich glaube, wir probieren das mal mit Polygon. Nein, nicht Akani. Ich würde gerne Porente haben und Amulette. Und hat auch ein Bingo. Und jetzt gucken wir mal, was sind die Eigenschaften dieser Attacke. 94 Angriff, 5 Regenerationszeit, also ein Rackdown, eine Range. Ja, Dankeschön. Machen wir das so, weil anders kann ich nicht, wegen, dem wegen den zu wenigen Items, die ich habe. Und dann rennen wir noch einmal rein und dann würde ich die Folge heute beenden und nächstes Mal noch weitermachen, denke ich. Wenn ich so auf die Zeit schaue. Aber wir probieren das jetzt einfach mal schön. Geil, jetzt kann ich zweimal Flammenwurf machen. Dann stehen einfach beide gleichzeitig doof rum. Nidoking ist halt auch ein bisschen am Arsch wegen dem Bodentyp. Äh, eigentlich ist er ganz gut, weil er ja noch den Gifttyp hat, aber Mirapla ist auch Gifttyp, das bringt also nicht so, so viel. Vielleicht muss Nidoking noch rausführen Tauboss. Das wäre das nächste, was ich strategisch machen müsste halt. So ein bisschen gucken, was ich da noch anpassen muss. Eisenschweif, yeah! Okay, Arkani frisst recht viel Damage, weil ich den glaube ich in die vorderste Reihe gesetzt habe. Ja, mach du irgendwas da. Und du auch. hat Polygon einen Angriffsbonus. Okay, jetzt haben wir ein anderes Pokémon. Es gab ja auch die Mitteilung, dass Bosse anderer Pokémon werden können, dass es nicht immer dasselbe ist. Und hier haben wir jetzt einen Safkon Shakokuna, was eigentlich dasselbe ist, mehr oder weniger. Und zwar ein defensiver brennender Wichser. So. Komm, gib mir den Boss. Ist es Giefler? Vielleicht, vielleicht ändert sich der Boss nur, wenn ich ihn mal besiegt habe. Das kann auch sein. Ist auch gut möglich, dass ich sage, wir essen die Stage noch zuerst, bevor wir da hier weitermachen. Weil die anderen Stages brauchen weniger Bedingungen. Da habe ich vielleicht noch bessere Chancen, ein bisschen was rauszuholen. Dann schau, dass wir jetzt hier einfach mal verkacken nochmal. Bolgon ist eh vergiftet. Das macht recht weh eigentlich. Okay, der frisst gut Damage. Vor wenn er drin steht. Okay, ich kann nicht wegrennen. Ja gut, der brennt, das wollte ich haben. Brand senkt nämlich den Angriffswert immer noch. Auch in diesem Spiel, tatsächlich. Und er frisst halt viel Damage. Wir rennen mal weg. Nein, Nidoking, du bist doch ein... Okay, dann kommst du halt auch zum Sterben. Jawohl. Okay, wir müssen vielleicht was anderes ausprobieren, Stage-mäßig, weil das klappt ja nicht so gut. Okay, ja, wir lassen zurück. Wir gucken jetzt die nächste Stage noch an. Habe ich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten zum Leveln dann. Ähm... Die ist recht low, hier profitieren Psycho und hier glaube ich Ke Elektro, okay, der können wir nicht kämpfen. Also können wir schon, aber lohnt sich nicht. Ähm, ich habe ich nur eine Wertung von 8000. Okay. Das ist das Problem. Turtok hat die beiden Steine noch drin. kurz so. Wir probieren das nochmal einmal kurz aus. Ich würde das gerne schon machen, eigentlich. Und Nidoking fliegt ebenfalls raus für Taubos. Einfach weil er den Typenbonus nicht voll auswirken kann mit Gift, weil das gegnerische Pokémon ebenfalls Gift hat. Komm, komm, komm. Aber ich mache das in der Pause ganz kurz, weil wir beenden jetzt mal die Folge und nächste Folge geht es dann weiter für euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Odin, alles Puppen mit Zucker. Cheerio!